Genau hier. Und in dieser Ecke mit einem Gewicht von Gewicht hier eintragen. Kilogramm, Name. Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenreiter.